Die großen Challenges vom Produzenten sind vorbei, aber irgendwie war das alles scheiße, oder? Ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach weg in den Urlaub. Ja, okay. Bleiben wir, oder? dann bleiben wir ja. ja was, was machen wir jetzt? Bier trinken. Ah, das kann ich. Das können wir oh, uns also ja. eigentlich nur für schwachsinnige Sachen einfach überraschen. Der fährt am langsamsten, viel besser. Ah, da gewinne ich auf jeden Fall. Ja, das, ist <lacht> das Ist ja eh klar. <lacht> Weil wir Platz brauchen und nicht den Verkehr aufhalten wollen, treffen wir uns wieder auf dem Flugplatz in Jesenwang für unsere Challenge. <lacht> oh, was ist denn mit euch los? Das Outfit gab es in der kaba -Dose, oder was? Alter! <lacht> Nö, wieso? Oh, komm vom Arbeiten, was wollt ihr denn? Ja, hm, komm vom Arbeiten, <lacht> super. Was machen wir jetzt hier? Wer ist jetzt hier die Sensationell! langsam ja. zu fahren Tja. <lacht> 50 meter langsam fahren so schaut's aus <lacht> super ja holger mal nicht nur schnell so <lacht> ach so du hast beim letzten mal ja auch verloren ach so ja gut ja dann, ja, dann aber mal. langsam konntest du schauen wir doch mal wie sind die hm. regeln überhaupt regeln ja also ähm, was ist wenn einer fuß runter tut ja. 10 Meter vorne wieder anfangen, oder? Dann fangen wir von vorne an, aber der muss eine Strafe kriegen, oder? 10 Meter, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. 10 Meter Strafe, ja. ja. Bei 50 Metern hat er eigentlich verloren. Ja, kann ja, sein, passt. Machen wir so. Ja. Gut, also, also auf geht's. geht's. Aber gleichzeitig, gell, und nicht gegenseitig in die Kiste fahren. Ja. <lacht> Lass, mal Lass mal die Öfen mal an, oder? Schmeißen wir die Dinger an, hier an den Piloten geht's los. Okay. Erstmal anlassen und dann wieder zurück zu so, ja, wow, der Jungs, ich brauche Anlauf, ne? weil meine ist ja ein bisschen. Ähm... <lacht> ja, wir treffen uns mit laufenden Motoren hier wieder. Au! Ja? Okay. <lacht> <lacht> Nein, ich <verrückt mehr> als... <lacht> Pass auf, ich kann ja rückwärts. Ja, ja. Das. Nein! Nein! <lacht> <Markierung> noch! <lacht> ah! Scheiße! <lacht> 3, 3, los! Dreck! Dreck! Hast du jetzt verkackt oder was? Ja? Super. Ja, mein Lenker ist locker. Ach, mein Lenker ist locker. Ach, mein Lenker ist locker. Auf die Plätze! Fertig! Los! Ich bin der nicht so langsam fahren! <lacht> Oh ja, tritt ja nebenbei! Oh, die <lacht> ich bin geworden. Zeig mir dein Siegerlächeln. Ein Siegerlächeln. So schauen Sieger aus. Gefangen. Lief deine Kamera? Ihr alten Verlierer. So. Wer oh, sagt. mag das? Ja, weil das ist ein italienisches Mofa, das ist zum Schnellfahren gebaut und nicht zum Rumbummeln wie die Deutschen hier. Linke Spur, ne? Ja, Solo, ja, Made in Bade-Württemberg. Oder Spitzlebomber, dieses italienische Design, Garelli den und S-Fahrer, gibt dir Gas und werde dir nicht auf. langsam, weißt du. So also schaut's Sieger aus. Ja, ja. <lacht> ja, genau. <lacht> cool. Am Arsch, wo mach ich noch Platz? <lacht> dieses Mal werde ich die Challenge gewinnen. Ja, ja, beim Langsamfahren hast du ja schon immer ja, gewonnen, gell? Ja, okay? <lacht> ist echt mit eurem italienischen. Was? <lacht> ja, wirklich, ich sag nichts mehr. Wie war das? Italien Beim letzten Mal hast du auch über den italienischen Schrotthaufen geschimpft und was hat er? Gewonnen. So. Ganz einfach. So, ja, das war, also offiziell habe ich eigentlich gewonnen. <lacht> nee, eben nicht. Du nee. meinst vielleicht inoffiziell, weil du dir das einbildest, aber. <lacht> Nö. Einbildung ist auch eine Bildung, was man doch? <lacht> so, Männer. Weißt schon, die Dinger sind zum Langsamfahren gebaut. Bei mir hier, guck mal, Lenkung. <lacht> oh, kann <lacht> die mal lenken irgendwie. <lacht> Hast du das mit italienischen Kleinstadtkurven zu tun? Ja, irgendwie schon. Hör was war mit dir los eigentlich? 20 Meter. Scheiße, oder? Das Ding ist zum Schnellfahren gebaut. Aber auch der Fahrer. Das, oder? Ist, das ist vor allem ist das irgendwie die Vorderradfederung hier. Guck mal. Wie ist das Problem bei ihm, glaube ich? Ja, das Ding kann es halt nicht ruhig halten, ne? ich mein, uh -huh. das, ist halt, das ist halt schwierig. Das sehen wir sehen mal wieder, zum langsamen und zum Schnellfahren fahren gedacht. Ne? Ja, ja, das ja. werden ja. wir schon noch sehen. Ja, ja. <lacht> Wahnsinn. Deutsche Qualität. Das, das, das. Solo. Ja. Hm. Keine Passion, ey. Na gut, was machen wir jetzt? Abhauen, oh, Bierchen abfauen. trinken gehen. Bierchen und trinken gehen wieder, oder? Oh. Das Wetter ist zwar nicht so und toll, aber ein Bier geht immer. Und ne? die nächste dumme Idee einfallen lassen, oder? Ja, noch am dritten fällt uns schon was ein. Ne? Ja, Aber ich glaube, ich ziehe mich dann doch erst um oder so. Das also, so schaut doch nett aus. Also, vielleicht ein bisschen mit... Äh, irgendwie... Ja, so loslassen. im Biergarten, dann... Hm. vielleicht auch. Dann also, los geht's. Mal denn? nicht ja. oder was? So. <lacht> doch, geht schon. Ja. Und Servus. Ja, Nur scheiße im Kopf, oder? Können wir nicht sowas mit den Mofas auch machen? Das spielt ja. denn eigentlich schon wieder rum mit seinen typischen Kinder? Kinder halt, ne? Ja, Tauziehen wäre doch lustig. Um oh, Tauziehen wäre gut. Oder mit, Tele oder mit Tele Telefonbüchern? Ja, genau, das habe ich jetzt auch gedacht. dass ist doch so dieser Mythos, oder man kann zwei Telefonbücher. Katalog, so. aber Quelle ist ja pleite. Ne? Gibt es ja nicht mehr, ne? Ja, Scheiße. Gibt es so Telefonbücher eigentlich? Nee, gibt es ja gar nicht mehr. Online gibt es die. Im Internet. Wir ziehen das Internet auseinander. Oh ja, das Internet. macht mal genau. Wir ziehen das Internet mit den Mofas kaputt. Ah, dieser Stuhl. Warte mal. mal. Ah. Was nennst du Stuhl? Haha. Ja. Du bist ja ein Cheater. Ja, aber hallo. Das Ding hat mehr Bums als deine Weste. Nee. Das gut, ja. Nee. Wie? Du hast mir meinen Stuhl geklaut. Nein, Zum das war das Stuhl. Das Stuhl. da war der Stuhl der Stuhl. Wir haben, gerade gesagt, wir machen Tauziehen mit Telefonbüchern, aber wir haben keine Telefonbücher. Tauziehen mit Telefonbüchern? Ja. ja. Hast du jemanden, ja der ein Telefonbuch hat? Okay, ja. Ja. Aber nehmen wir einfaches Tau. Ich hab kein Telefonbuch mehr. Also ich muss jetzt erst ein bisschen Drohne fliegen. Ja, machen wir halt viel Spaß, ne? Ja.